Die Aktivistin ist heute hier in Lingen als Sprecherin des Ressort Sortir Nucléaire, also Frankreichs größtem Anti-Atom-Netzwerk. Und damit übergebe ich an Cécile. Vielen Dank. Merci. Ja, ich möchte über Macron's desaströse Atompolitik sprechen. Und äh, ja, den Nuklear, ähm, da gibt es 895 äh, Organisationen, die die Charta der Anti-Atom-Dach-Organisation unterschrieben haben. Also Atomkraftgegner gibt es wohl in Frankreich, auch wenn äh, was vielleicht über die Grenze hinauskommt, nicht immer so klingt. Und übrigens, es gab heute eine ähm, Umfrage, wonach die Mehrheit der Franzosen gerne einen Präsidenten hätten, der keine neuen Atommeiler bauen will. Ich erzähle euch aber gleich, was eigentlich Macron will. Wir stehen heute im niedersächsischen Lingen vor der Brennelementefabrik vom französischen Konzern Framatom Von hier werden zahlreiche, zum Teil sehr marode Atomreaktoren in Frankreich mit Brennstoff beliefert. Zeit, ein Augenmerk darauf zu lenken, welche Politik durch den Weiterbetrieb dieser Anlage unterstützt wird. Die französische Atompolitik sorgt derzeit für Schlagzeilen. Präsident Macron will Atomkraft zum Gegenstand der Präsidentschaftswahl 2022 machen. Er kündigte im Herbst 2021 den Bau von neuen Atomreaktoren. Zugleich wird seitens vom Netzbetreiber RTE und vom Stromversorger EDF von einem möglichen Blackout in der Stromversorgung des Landes gewarnt bei der nächsten Kältewelle. Die Strompreise steigen und sind inzwischen höher als in Deutschland. Es wird suggeriert, der Bau von neuen Reaktoren könne sowohl Versorgungs- als auch Klimaprobleme lösen. Aber Atomkraft wird als grüne Lösung zur Klimakrise präsentiert. Der aktuelle Betrieb der Atomkraftwerke und der Neubau vom EPR zeigt aber, dass, bei, dass, dass dem nicht so ist. Im Atomland Frankreich fallen aktuell ca. 20% der Atomkraftkapazitäten aus. Statt 60 Gigawatt produzieren die Atomkraftwerke nur noch 43 bis 51 Gigawatt. Fünf Reaktorblöcke sind derzeit wegen Rissbefunden an Schweißnetten in den Sicherheitseinspeisesystemen vom Netz. Die Liste könnte noch länger werden, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei diesem Rissbefunden um ein generisches Problem handelt, von dem auch weitere Reaktoren betroffen sein könnten. Insgesamt 15 Reaktoren steht aktu stehen aktuell aus diversen Gründen nicht zur Verfügung. Der Bau des EPR-Reaktors in Flamanville, der seit 2007, 2007 läuft, ist ein Fiasko. Ich habe zuvor beim Schild Framatum das EPR-Schild, ähm, die Fahne deshalb aufgehangen, aber es gibt leider die Auflage durch die Polizei, dass man am schönen Schild von Framatum keine anti hängen darf. <lacht> Weil es tatsächlich ein Fiasko ist mit dem EPR, nämlich der Bau hat bereits elf Jahre Verzögerung. Das heißt, er wurde damit 2007 begonnen. Der Reaktor soll da im aktuellen Stand der Dinge 2008... 24 ans Netz gehen. Ich sag euch, besser wäre, wenn er nie ans Netz gehen würde. Denn ein neuer Reaktor bedeutet weiterhin Atommüll und Gaugefahr. Die Baukosten sind explodiert. Der Reaktor wurde für 3 Milliarden Euro versprochen. Was denkt ihr, dass er inzwischen kostet? Noch mehr. Ich habe sieben gehört, noch mehr. Der französische Rechnungshof geht inzwischen von Kosten in Höhe von 19,1 Milliarden Euro. Wir sind von 3 auf 19 gekommen. In Taishan, das ist in China, äh, da wurde ein Reaktor, ein EPR ebenfalls in Betrieb genommen und er musste aufgrund eines Konzeptionsfehlers wieder vom Netz genommen werden. Es gibt Vibrationen im Reaktor Druckbehälter, die zur Beschädigung der Brennelemente und zum Austritt von Radioaktivität führen. Dies führt bei Macron und der französischen Atomlobby allerdings leider nicht zu einem Umdenken. Im Gegenteil, geplant ist der Bau von sechs neuen Reaktoren für voraussichtlich insgesamt 49 Milliarden Euro. Also das wird nicht hinhauen. Rechnerisch gesehen. Weil der EPR mit allen Problemen beim Bau in Verruf geraten ist, zauberte Macron zusätzlich sogenannte SMR, das steht für Small Modular Reactor aus seinem Hut. Es handelt sich dabei um Atomkraftwerke mit geringer Leistung. Mit einsatzfähigen Reaktoren ist aber nicht vor 2035 zu rechnen, das sagt Macron selbst. Und er will eine Milliarde Euro für die Forschung, in die Forschung investieren, weil es eben diese Reaktoren noch gar nicht gibt. Und die Klimakrise gibt es aber jetzt schon. Eine hohe Anzahl an Reaktoren wäre zur Bereitstellung signifikanter Mengen elektrischer Leistung notwendig. Ihre Nutzung würde das Risiko atomarer Verseuchung um ein Vielfaches erhöhen. Mit dieser Art von Reaktor steigt die Gefahr der Proliferation, also der Nutzung für militärische Zwecke, wie die Herstellung von Kernwaffen und der Verbreitung einfach von Uran überall. Zahlen sollen die teure und staatliche Zuschüsse nicht finanzierbare Atomsackgasse die europäischen Steuerzahler über die Taxonomie. Mit etwas Greenwashing und der Einstufung der Atomkraft als nachhaltig inklusive. Diese Politik blockiert aber die notwendigen Investitionen in erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Allein, die landesweit verbreitete Elektroheizung in schlecht gedämmten Wohnungen bei Kälte führt zu einem sehr hohen Stromverbrauch und zur Stromverschwendung in Frankreich. Mehrere kürzlich veröffentlichte Studien durch RTE, Stromnetzunternehmen selbst und Negawatt oder das Negawatt-Szenario zeigen aber, dass eine Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien möglich ist, ohne Versorgungsunterbrechung und unter Einhaltung der Klimaziele, wenn man die richtige Politik führt. Stattdessen wird die Atompolitik überbiegen und brechen ohne demokratische Debatte durchgesetzt. Zu dieser Politik passt auch die staatliche Repression gegen Atomkraftgegnerinnen in der Gegend von Bür in Lothringen. Die Atommüllfrage ist in Frankreich genauso wenig geklärt wie in Deutschland oder überall in der Welt. CGO, das französische Atommüllclos-Projekt in Bür soll aber trotz zahlreichen Bedenken bezüglich Sicherheit gebaut werden und Atommüll in 500 Meter Tiefe gelagert werden. Das Planfeststellungsverfahren läuft noch. Im Rahmen dessen haben die offiziellen Gutachterinnen ihr Bericht kurz vor Weihnachten vorgelegt und sich, den zahlreichen, und sich trotz den zahlreichen Einwendungen für die Gemeinnützigkeitserklärung ausgesprochen. Also gilt Atommüll als gemeinnützig. <lacht> Paris wird nun voraussichtlich dieser Empfehlung folgen. Gegnerinnen werden kriminalisiert und zu Malfeteur, also zu Mitgliedern einer kriminellen Vereinigung, gemacht. Ein Gericht in Bar-le-Duc verhängte im September 2021 hohe Strafen, darunter mehrmonatige Haftstrafen für Delikte wie die einfache Planung und Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung. Mehr war nicht drin. Das sind Teilweise strafen ohne Bewährung dafür. Eine Berufungsverhandlung steht aus. Der Werderstand wird zugleich mit Polizeigewalt konfrontiert. Während Frankreich weiter, weiter Atommüll produziert, schaltet Deutschland seine AKW. Das ist zu begrüßen. Auch wenn bei der Herstellung von Brennelementen, wie hier in Lingen, auch Atommüll entsteht. Unser Motto in Frankreich ist und bleibt: Ledische d'en produire et surtout ne pas en fuir mit der Produktion aufhören und erst recht nicht tief einlagern. Also, aufgeben ist nicht drin. Und wenn die französische Atomwalze mächtig ist, hält der Widerstand dagegen. Sortier du Nucleaire ruft dazu auf, die Neubauprojekte zu blockieren. Die heutige Demonstration ist daher wichtig. Die Schließung der Lingöner Brennelementefabrik von Framatom würde dazu beitragen, den wahnsinnigen Neubauprojekten von Macron Wind aus dem Segel zu nehmen. Denn wir wollen keinen Rund Rückwind für Macrons Atompläne, sondern Rückwind für erneuerbare Windräder.